Hallo Freunde des Videos. Willkommen auf meinem Kanal. Wir sind hier im nördlichen Sachsen in Boxberg am Bärwalder See. Pilze im Überfluss, Maronen, Steinpilze, Perl, Birken und Kuhpilze, Schmerling, Butterpilze, Pfifferlinge und Violetter Täubling und so weiter und so fort. Aber diesen hier haben wir nur bewundert. Am Sonntag, den 9. Oktober, war herrliches Wetter, sodass wir uns entschlossen haben, die nähere Umgebung zu erkunden. So haben wir dann die Kameras eingepackt und ab ging's. So, wir schauen uns jetzt hier die Landbaukunst an, nämlich das Lausitzer Ohr. Hier sieht man schon das Amphitheater. Wir gehen hier den sogenannten Kammweg und da haben wir unseren Hobbyfilmer mit seiner neuen Kamera. So, hier ist doch noch mal ein schöner Blick ins Amphitheater. Da hinten ist die Tourismusinformation und der Campingplatz. Hier rechter Hand ist der See. Und hier ist die höchste Erhebung vom Ohr, der Wald und das Kraftwerk. Wir steigen jetzt hier zum höchsten Punkt des Ohres hinauf. Das ist schon ganz schön steil. Jetzt sieht man warum hier so viele Wolken sind. Jetzt wird Broni heiß gemacht und die wird jetzt das Ohr abfliegen. Wie geht's dir? Mir geht's gut, wie geht es dir? Mir geht es auch gut. Wir haben schöne Drohnenaufnahmen gemacht Filmaufnahmen, ja. Foto. Und auf dem Berg stehen wir hier und schauen auf den See. Ja, das Wolfsberg. sieht auch sehr wunderbar aus. Hügeln meinst du? Ein großer Hügel. Das Ohr. Ja, wir sind hier auf dem Ohr. Genau. Dem Buxberger Lositzer Ohr. Ich höre aber nur die Autos, die hier auf der Straße fahren. <lacht> Gut, guck mal, da sind sie jetzt auf dem mhm. Amphitheater. Ja, schönes Wetter hier am Sonntag. Ne? Mhm. 9. Oktober 2022. Ja, ja, kann man aushalten. Schön warm. Also ich will nicht. Das ist echt eine ich Sonne. Toll. Ich will aber auch nicht. Wir sind jetzt hier im Amphitheater. Theater im Ohr. Hörprobe, Lothar Steinführ. So, wir fahren mal wieder Elektroboot. Und hier ist mein Bootsführer. Wir sind auf dem Bärwalder See. Was sagst du denn dazu, Lothar? Ja, am um 14. September war ich noch dein Steuermann. Ja, bist du ja wieder. Jetzt bin ich Bootsführer. Ist das Überförderung äh, oder denatierend? <lacht> Die Beförderung. Ja, letzte Gelegenheit zum Bootchen fahren. Morgen ist Saisonschluss. Und von da hinten sind wir losgefahren. Jutta hat jetzt quasi den Rückweg angefangen. Jedenfalls haben wir die Richtung geändert, ja, und hinter uns ist die Sonne. Nimm mal das Lasso, da ist gerade ein Schwertfisch. <lacht> Jetzt hier doch kein Märchen. Alles gut. Wir waren die letzten Kunden in dieser Saison für Herrn Filek. Ja, wir haben kurz vor 18 Uhr das Boot verlassen und Manöver war auch okay. Niemand ist ins Wasser gefallen. Alle sind heile. Der Motor läuft auch noch, Elektromotor. Ich Alles gut. Mal her. Ciao. Ja, und der alte Tag endet so, wie der neue begann. Mit Herbstwetter. Wunderbar.